Das ist Teil 3 des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Sammy Deluxe. Und im dritten Teil, da geht es ja, ans Eingemachte, da geht ums Thema Krisen, Depressionen. Ähm, vielleicht zum Einstieg die Frage: was, was hat dich letzten Endes dazu bewogen, uns hier heute zu besuchen? Also bei mir ist echt super interessant. Meine Mutter macht ja mein Management, also das, den Teil vom Management, Stimmt. wo die ganzen Anfragen ankommen ja. sozusagen. Und dann habe ich eben äh, mindestens einmal in der Woche eben mit ihr so diesen obligatorischen äh, Listen, so Liste abarbeiten, Anfragen abarbeiten, äh, Termin und da ist es eben so, okay, RTL will dich für eine neue Castingshow, nein, brauchen wir gar nicht drüber reden, ich will den zweiten Satz gar nicht hören. Okay, irgendeine Studentin aus Dresden schreibt eine Dissertation über... Deutsche Sprache und den Einfluss von Rap auf sie. Würde ein 5-Stunden-Interview sein, gibt es kein Geld. Ja, mache ich. Weißt du? Also so. Und dann bei sowas eben auch. Ich mache eben super Sachen, gerne Sachen, die mich selber irgendwie stimulieren und wo ich dann danach irgendwie. irgendwie entweder. Von der Situation, von Sachen, die ich gesagt habe, ich finde, irgendwie solche Momente bringen mir mehr. So. Also ich sage irgendwie super random, voll viele Erfolgs- und Geldbringende Sachen immer ab, weil es einfach nicht mein Niveau ist. Weißt du, was dieses ekelhafte Mainstream-Deutschland-Promi-Scheiß ist so. Und dann sage ich aber genau die Sachen zu, irgendwie, weißt du, in der Schule mit irgendwelchen Kids reden äh, oder, oder eben ein Interview über Depressionen. Finde ich, klingt einfach in meiner Agenda irgendwie als Mensch, so nach äh, der nach Wachstum strebt, klingt das interessanter, als jetzt irgendwie irgendwo anders hingehen zu irgendeinem Red-Carpet-Event und mich feiern lassen müssen. Was sind denn deine Berührungspunkte, deine persönlichen, mit psychischen Erkrankungen und Suiziddepressionen? Ähm, also... Es ist schwer zu sagen. Also ich bin nie richtig ähm, diagnostiziert worden als jetzt klinisch depressiv oder irgendeine Art von depressiv. Habe als Kind eben ähm, so aufgrund vieler so... Kindheitsstruggles irgendwie sehr früh mit einer Therapie angefangen und die hat mir super viel geholfen, das war eine sehr, sehr nette Frau. Frau Brandt, wo ich so glaube ich, von der zweiten Klasse bis zur siebten Klasse hingegangen bin und die mir super extrem geholfen hat. Ähm, so, ja, ich, ich hatte, glaube ich, super viele so Issues, weil mein Vater eben so früh weggegangen war und und einfach so immer dieser der einzige dunkelhäutige in, im Viertel oder so also gefühlt in meiner Kindheit, wo ich aufgewachsen bin, und die hat mir super viel irgendwie Kraft gegeben und dann als ich als ich als Erwachsener wieder dann äh, diese Schritte in äh, Therapiepraxen gesucht habe, hatte ich dann nicht so das Gefühl, dass mir extrem was bringt und habe aber auch nie so nie so weit gegangen, dass ich mich jetzt habe äh, wie gesagt so dass richtig diagnostiziert wurde. Mich interessiert das Thema int insgesamt viel so dieses Höhen und Tiefen so und was, was lässt uns gut fühlen, was lässt uns schlecht fühlen und die menschliche Psyche an sich interessiert mich super viel, ich ähm, lese irgendwie und höre viel Podcasts über solche Themen, weil ich einfach interessant finde, wie Leute mit ihren Höhen und Tiefen umgehen ähm, und das ist genau, das ist mein Bezug dazu, also das ist so. Ich sehe mich irgendwo in dem Spektrum so von Leuten, weißt du, nicht, die nicht durchgehend so die shiny happy people sind und trotzdem bin ich jetzt aber auch nicht so, also versuche ich auch beim Schreiben immer zu achten, dass ich jetzt irgendwie das schon so ein bisschen differenziere, dass ich nicht jetzt so tue und die, diese Worte sind eben, manche Leute haben das eben wirklich echt, ne, bipolar disorder, wenn du sagst mhm. bipolar und so, das ist eben, ähm, also genau, ich, ich sehe mich dann nicht so komplett als betroffen, aber auch nicht jetzt als unbetroffen und es interessiert mich extrem dieses ganze Thema, weil es einfach auch ein Gesellschaftsding ist und gerade glaube ich so ein extrem Erste-Welt-Ding. So. Also ja. diese Art von, von Depressionen und so unter denen die Leute hier leiden, das ist auf jeden Fall irgendwas, was ein bisschen neu dazugekommen ist sozusagen. Also ich glaube, Menschen hatten immer schon Höhen und Tiefen, aber wenn ich so in Afrika zum Beispiel bin, irgendwie, da war ich jetzt letztes Jahr super viel, da habe ich nicht das Gefühl, dass diese Art von Depressionen, die hier so ein Riesenteil der Gesellschaft kaputt machen, dass das da jetzt ein Super-Issue ist. Ne? Das sind so ein bisschen so First-World-Problems auch. Ne? Und in deinem Umfeld hattest du auch schon Fälle, oder? In so ja, genau. Leuten, also, die du kanntest. Genau, von Leuten, die eben wirklich Selbstmord begangen haben, zu Leuten, die einfach äh, eher versuchen, mit, mit Drogen sich besser zu fühlen und dann da dann irgendwann extrem... Absturz oder ja, extrem negativen Effekt haben, hin zu Leuten, die aber auch einfach. Also, ich, ich kenne auch viele Leute, die super viel an sich arbeiten, einfach und die echt durch die krassesten Sachen gegangen sind: von Missbrauch, Vergewaltigung oder aus Kriegsgebieten geflohen und super stabile Menschen mittlerweile sind, weil sie einfach super viel an sich arbeiten. Und ich kenne echt so das ganze Spektrum, glaube ich, von Leuten, von denen dies nicht versucht haben, von denen, die es versucht haben, von denen, die es, nicht, die es versucht haben, wo es nicht geklappt hat, von denen aber auch, wo es geklappt hat, und, ja. Es gibt ja einen Song von dir, da hast du auf das Thema von Let It Be, von den Beatles, mhm. äh, eine Nummer gemacht, die heißt Therapie. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt den Text vorlesen, aber du kannst ja selber äh, dich textlich zitieren. Ja, ich, also das ist ein Ding, was nie rausgekommen ist, weil natürlich ein Beatles-Cover kann man nicht einfach so rausbringen, das habe ich irgendwie eher so in so Rahmen gespielt, wenn ich mal also in der Talkshow oder irgendwie so einem Pianisten, so, weil jeder kann fast Let It Be spielen und so. Und ich glaube, also die, die Essenz davon ist ja, dass ich in der dritten Strophe irgendwie sage, so, dass ich nicht mehr zu... dass ich irgendwie zu... Genau, der Therapeut mich auch nur wiedersehen will, weil er mein Geld will, so, und dass ich dann am Ende wohl doch mir selber helfen muss, weil ihm so viel nicht an mir liegt. Also es ist sehr zynisch so. Genau, Es ne? ja. ist eigentlich nicht äh, so, wie ich als... Also jetzt als äh, rational denkender Mensch im Interview das sagen würde. Also ich glaube schon, es macht Sinn, für Leute zur Therapie zu gehen. Aber ich glaube auch, dass es Sinn macht, diesen Song so zynisch zu schreiben. Genau, der Text ist äh, relativ zynisch, aber selbst äh, jetzt, wenn du nicht in diese Rolle schlüpfst, dann hast du dann schon einen Ansatz, wo du sagst, ja, also ich lasse mir dann helfen, wenn es sein muss. Und gehst nicht zynisch an die Sache ran. Also ich würde zumindest jetzt im Interview so sagen, so es ist wichtig, wenn man ein Problem hat, sich helfen zu lassen. So ich bin trotzdem als Texter oft zynisch. Und so wie sich der Text aufbaut, macht es, glaube ich, extrem Sinn, dass ich das dann zu der, an dem Zeitpunkt sage. Weil es dann ja auch trotzdem die Essenz ist, man muss auch an sich selber arbeiten. So man kann auch super viel mit sich selbst ausmachen. Und ich glaube auch, man kann sich auch sehr viel selbst therapieren. Und man kann einfach, weil am Ende ist eben alles, ist Therapie ja oft einfach ein Spiegel ins Gesicht gehalten oder vors Gesicht gehalten zu bekommen. Jemand, der zusätzlich noch die Tools hat, dir nicht nur irgendwie deine Reaktion, die du vielleicht gerade auf irgendein Thema hast, zu erklären, sondern das vielleicht auch noch mit irgendeinem wissenschaftlichen Begriff zu belegen und eine, äh, Lösungs-, einen Lösungsansatz anzubieten. Und das ist, glaube ich, für viele Leute wichtig. Ich glaube so für mich, weil ich eben so das Gleichgewicht, was ich schon mal meinte in der anderen Folge mit diesem Blau, man muss sich sein Blau selber mischen. Ich will, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube nicht, dass also alle meine Taten überzeugen mich nicht so, dass ich derbe danach strebt, durchgehend glücklicher Mensch zu sein, sondern ich glaube, ich brauche auch irgendwie immer so diese Reibungsfläche, um irgendwie das für mich spannend zu halten. So. Hilft es dir manchmal, nichtsdestotrotz, wenn jemand von außen drauf guckt und äh, dir so ein bisschen was an die Hand gibt? Ja, es hilft total. Also, und ich nutze es eigentlich auch äh, zu wenig. Also ich mache super viele Sachen mit mir selber aus, weil ich auch so in meinem Umfeld sehr früh derjenige geworden bin so der, der der Provider ist der der, weißt du, der der Connector ist der der weißt du so, ja. also ich nenne es ganz bescheiden Baus so, ich bin eben so quasi in der Hierarchie bei mir so da oben und irgendwie fühle ich mich auch schlecht andere Leute mit meinen Sachen so zu, be weißt du, zu belasten so. also ich habe irgendwie immer das Gefühl so, so, dass es dass ich also ich vielleicht auch ein bisschen überheblich, ich habe auch oft das Gefühl, dass ich es mir, mir alles selber erklären kann und dann aber, wenn ich oft mal also oder selten mal dann, äh, von Leuten Rat suche, wie zum Beispiel auch meiner Mutter oder so, dann merke ich immer, wie gut das ist, so, wenn ja. jemand einfach das irgendwie, auch wenn man schon weiß, so, ist egal wie schlau du bist, ich glaube gerade Leute, die viel nachdenken und sich selber als schlau empfinden, äh, haben noch mehr Probleme, sich selber also, helfen zu lassen, weil man immer denkt, so, ja okay, ich, eigentlich weiß ich ja die Lösung schon. So. Und das ist äh, trotzdem super wichtig. Wie viel ähm, von dem, was du jetzt gerade im Interview erzählst, fließt denn eins zu eins in deine Musik dann ein? Sind's also witzigerweise gerade jetzt äh, arbeite ich an einem, an einem Album, was irgendwie einen sehr krassen Coaching- und Selbsthilfe-Approach irgendwo inhaltlich hat. Das ist jetzt kein ESO-Album, weißt du, was du bei der Meditationsstunde laufen lassen kannst oder so, aber irgendwie geht alles irgendwie um, äh, um Selbstverwirklichung, um Erfolg, um Definition von Erfolg, deine eigene Definition von Erfolg, die gesellschaftliche Definition von Erfolg. Und irgendwie ist es jetzt gerade für mich super. Also alles, was ich irgendwie so an, an so Gesprächen habe, bestimmt auch inklusive dieses Interviews, fließt gerade in dieses Album ein, so, weil mhm. es irgendwie. Das ist, was mich irgendwie am meisten beschäftigt. Ich hatte durch dieses Unplugged und so 20 Jahre karriere so einen super Außen, also hatte so einen schönen Außenblick auf mich selber. Und habe dann irgendwie davon abgeleitet, so ein neues Albumkonzept, was sich eben super viel mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Reise einfach beschäftigt. Aber jetzt nicht nur so, ich will meine Story erzählen äh, mit den ganzen Funny Entertainment Details, sondern es geht einfach wirklich eher. Ja genau, um diese Fakten, so was ist Erfolg und was ist Selbstverwirklichung und wie komme ich dahin und dann auch so ein bisschen die Punkte, so dieses ich will dahin, ich will schaffen, denn so wow, ich glaube ich schaff's ich habe es geschafft, aber jetzt merke ich auch, dass alles nicht mehr so geil ist, wie ich dachte, weißt du, so von außen haben, irgendwie war der Schein schöner, als dass es jetzt ist so und dann auch wieder ein bisschen diesen Weg runter und ich habe ja auch wirklich eine Karriere mit ziemlich vielen Ups und Downs, so. also sowohl irgendwie emotional als auch kommerziell und deshalb... Ähm, habe ich so extrem Freude daran gefunden, diesen Anspruch zu entwickeln, dass, dass mein Projekt eigentlich so ein Ding ist, was dann mit den ganzen Zusatztools, die man dann hat, ich will auch noch sehr viel, also eigentlich auch so ein bisschen wie was du hier machst, sehr viel ähm, Interviews mit Leuten machen, äh, anderen Künstlern und so über diese Themen und will eigentlich danach so ein, so ein Werk haben, wo man wo kein junger Künstler mir je mehr sagen kann, so ich weiß nicht, wie das Business funktioniert oder ich weiß nicht, wie das, weißt du, ich will einfach so ein Archiv schaffen von Wissen über dieses ganze Thema, ähm, das dass dann einfach da ist so, und was hoffentlich vielen Leuten helfen wird so, mit ihrer Selbstfindung und ihrer Erfolgsfindung und ihrer Definition von diesen Sachen. Jetzt mal angenommen und wir hoffen alle, dass es das nicht passiert, aber wenn du jetzt noch mal in deinem Leben in so eine Phase kommst, wo du total an dir selbst zweifelst und wo du das Gefühl hast, in so einem Loch zu sein, ähm, würdest du dann oder wird es dir schwer fallen, dann Hilfe in Anspruch zu nehmen? mehr nee, also ich bin ja die ganze Zeit an mir selber am Zweifeln, das ist eben das Ding. Also das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ich finde so bei so vielen von diesen Themen heutzutage wird immer so eine simple Endlösung, verlangt, weißt du? So, wenn man über Rassismus redet, dann ist so die Endlösung so, ja, und wann gibt es denn endlich keinen Rassismus mehr, weißt du? Und dann, okay, und selbst wenn wir irgendwann Hautfarben übersehen können, dann haben wir trotzdem alle noch andere Körperformen oder andere Klamotten an und weißt du? Also, ich habe irgendwie, ich, ich sehe diese Komplexität des Menschen einfach, glaube ich, viel zu reell immer, um am Ende dann so eine easy Antwort zu geben, so. Ich glaube, das Zweifeln ist einfach ein Teil des Dings, so, und ich habe einfach für mich Wege gefunden, wie ich auch aus dem Zweifeln irgendwas cooles macht, dann mache ich eben einen Song, der sich darum äh, dreht oder mache irgendein Stück Musik, was genau diese Emotionen ähm, verursacht, dass du irgendwie gerade nicht sicher bist, ob du dich geil findest oder scheiße findest und das, das kann ich ja alles ausdrücken und ich, ich finde es eben wichtig und ich äh, kläre, wie gesagt, so, sehr viele Sachen mit mir selbst. Das ist so, auch so ein bisschen selbstgewähltes Schicksal, weil ich hätte genug Leute, die jederzeit ein Ohr für mich hätten oder ein Wort für mich hätten so. und äh, und ich würde trotzdem anderen Leuten, weil nicht jeder hat diesen Filter so und nicht jeder sollte das als so produktiv oder gut empfinden, dass man mehr struggelt, als man muss vielleicht, weißt du? So, deshalb, wenn man Probleme hat und in so einer Zweifelphase ist ist die beste Art zu wachsen, immer einfach viel mit Leuten zu kommunizieren. Und bei mir ist nur so das Ding, dass ich einfach, wie gesagt, meine Kommunikationsform, was ich auch mit diesen Interviews meinte, weißt du, teilweise ziehe ich dann aus irgendwelchen Interviews mit Leuten, die ich gar nicht kenne, aber die irgendwie das was ich mache vielleicht schon zehn Jahre länger machen und auf einem größeren globaleren Level das bringt mir dann teilweise mehr was von denen zu hören als von irgendeinem Homie dem ich jetzt einfach mein Problem erkläre und dann sagt er so ja Digga, wird schon so weißt du? also okay. weil viele Leute meinen es ja gut aber bei ja. mir ist auch so war immer schon gut gemeint ist nicht gut gemacht so, weißt du? also deshalb ja, ich, ich suche echt nach Sachen die, die, die mich weiterbringen und, und ich habe mein Bauchgefühl ist glaube ich oft auch richtig also oftmals nutze ich eben Situationen mit Menschen nicht, um irgendwie tief über irgendwas Wichtiges zu reden, weil ich denke, das bringt mir jetzt nichts, sondern nutze das dann eher für Fun und Talk so und dann diese Deepen Momente kläre ich oft mit mir selber und mit irgendwelchen Quellen, die ich mir dann suche. Glaubst du denn, dass äh, man im Leben Regen- und Schattenseiten braucht, äh, um, man, um wieder auf Kurs zu kommen, um zu wissen, wo man hin will und um das Leben als Ganzes überhaupt zu begreifen? Ja, genau. weil weil also gibt es ja auch in deshalb, ja. sagst ja so, äh, ohne Regen keine Sonne, dann ohne Salat würde Pommes nicht schmecken, <lacht> äh, und ohne Freude wäre der Frust ja. nicht so schlimm und so. Ja. Also braucht es diese, diese äh, beiden Pole? Ja, für mich total auf jeden Fall. Und ich glaube auch für jeden und ich glaube aber auch, dass eben durch viele, viel oberflächliche Berichterstattung und viel oberflächliche Imagery, die heutzutage in die Welt rausgepumpt wird, eben auch einfach so einem vorgegaukelt wird, dass der Normalzustand sein sollte, dass, dass man irgendwie immer happy ist. Und das kann einfach gar nicht sein, so, weil... Äh, also ich bin jetzt gerade von der Tour gekommen. Weißt du, vor der Tour ist genau meine Tante gestorben. Dann hatte ich die krasseste Tour meiner Karriere. Weißt du, wo ich jetzt am meisten Menschen, am meisten Geld... Und genau zwei Tage nach der Tour war dann die Beerdigung. So, weißt du? Das eine cancelt das andere. Also das ja. ist, ist einfach immer so. Alles ist irgendwie immer in der Balance. Und... Ähm, also ich habe das extrem immer erlebt, dass so in Zeiten, wo irgendwie kommerziell gerade alles richtig gut ist, dann ist immer irgendwas im Privaten, was auf jeden Fall schwerer wiegend ist als irgendwas, was man so ganz leicht ausblenden kann, weißt du? Und ähm, ich glaube, das, das macht echt so, also genau wie eben diese, die Metaphorik der Natur ja auch, Tag, Nacht, Sommer, Winter, hell, dunkel. Heiß-Kalt, so, es gibt eben das alles in dieser Welt und das genauso wie es das da draußen gibt, muss es das ja auch dann reflektiert in uns drin geben. Und ich glaube, dieses Verhältnis zu halten und zu gucken, was, was am besten zu einem passt, so ist halt das das Wichtige und daran zu arbeiten. Was hast du denn persönlich aus deinen Krisenmomenten gelernt und was bringt dich dann wieder nach vorne? Also ich glaube, so in den richtigen Krisenmomenten so also für mich sind die krassesten Krisen einfach echt so Momente, wo ich mit mir selber nicht zufrieden bin. Ich habe selten so eine, ich habe irgendwie auch super viel finanzielle Probleme schon im Laufe meiner Karriere gehabt und trotzdem immer so ein Grundvertrauen so, dass ich irgendwie immer safe sein werde. Das heißt, selbst wenn man irgendwie gerade geldmäßig ist, ist das für mich nicht so eine richtige Krise, sondern das ist so ein temporäres Problem. Und Krise ordne ich eigentlich echt dann immer nur da ein, wenn ich einfach merke, so, ich bin mit mir super unzufrieden und dann muss man einfach echt nur das, mit sich ins Gericht gehen und so, gucken, weil, haben wir auch vorhin schon drüber geredet, dieses, oftmals bewertet man sich selber nach anderer Leute Werten, ne, so, oder nach Werten, die andere Leute auferlegt haben, so, und in, in vielen Sachen ist es einfach immer so ein Kampf zu sehen, so ist das jetzt gerecht oder ist es jetzt cool, nur an mich zu denken oder mehr an mich zu denken in diesem Moment, vielleicht ist es selbstloser oder toller, an alle anderen zu denken, aber dann werde ich mir jetzt auch selber nicht gerecht, und weißt, diese, das sind eigentlich meine härtesten Struggles und irgendwie am Ende glaube ich, ist es bei mir wirklich so, dass ich super viel nachdenke und die Endentscheidung wird trotzdem nie ein pures Kopfkonstrukt sein, sondern ich verlasse mich echt ziemlich viel auf, auf mein Bauchgefühl und meine Intuition. Und, und da ist aber auch ein wichtiger Punkt, der ist jetzt, was ich auch gerade meinen neuen, weil ich mir dann so viel Gedanken darüber gemacht habe, weil ich auch so ein Lied über dieses Bauchgefühl gemacht habe und dann so, okay, das ist so ein wichtiges Element, aber um das zu haben, brauchst du eben auch ein Umfeld, und ein Ort oder irgendeine Base, wo du wirklich weißt, wenn ich da in dem Raum bin oder wenn diese Leute um mich rum sind, dann bin ich ich. Also dann bin okay, ich ja. ich. So, ne? und, und das ist eben auch was, was ich mir gebaut habe. Ne? Also ich habe mir einfach so einen Ort gebaut, der nur nach meinen Regeln funktioniert, wo nur die Art von Leute hinkommen, die ich mag. Und, und das ist eben auch was, was ich nicht so leicht jemals als Tipp geben kann, aber irgendwie dann doch, weil jeder hat ja eh eine Wohnung. Weißt du nicht jeder hat einen, ein Riesenstudio oder so, aber so für jeden sollte eigentlich sein Space, wo er wohnt, wo er lebt, genau das sein. Und das ist es eben oft nicht, äh, weil oft der schon das in den Familien anfängt. Wie viele Kinder haben einfach die ganze Zeit Streit mit ihren Eltern, weil irgendwie deren Art von Erfolgsdefinition eine ganz andere ist als die von den Kindern mhm. und dann irgendwelche falschen Werte auf die auferlegt werden, denen sie ihr ganzes Leben lang folgen müssen und so. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Teil der der den Leuten wirklich krass hilft, so dieses Aussortieren, weißt du? Und das habe ich ziemlich rigoros einfach irgendwann gemacht, so Freunde, die mir nicht irgendwie irgendwas gebracht haben oder die mich mehr runtergezogen haben, einfach aussortiert, diese ganzen negativen, nervigen Leute, die sich immer beschweren und immer ein Problem haben, aber nie für dich da sind, wenn du ein Problem hast, die alle weg. Und ich hatte zum Glück, sage ich jetzt, das klingt ein bisschen eklig, aber ich hatte zum Glück eh nie so eine Riesenfamilie, weißt du, so im Sinne von, also ich habe eine Riesenfamilie in Afrika, aber in Deutschland waren es eh immer nur wenige Leute und da war jetzt nie so, dass ich da so, dass da viel, weißt du, von mir verlangt wurde ja. oder dass ich viel, viel Druck von der Familie hatte, aber ich kenne super viele Leute, die einfach allein nur wegen ihrer eigenen Eltern- und Familiensituation einfach nie ein happy Leben führen können, weißt du? weil sie die ganze Zeit sich an Werten messen müssen, die gar nicht ihre eigenen sind oder die vielleicht gar nicht mehr aus dieser Zeit sind oder nicht aus dieser Gesellschaft, in der wir leben, so. Und äh, deshalb hatte ich da sozusagen den Vorteil, dass ich Weißt du, da nicht so krasse Ketten sprengen musste, sondern dass ich mich nur mit selbst ausgesuchten Leuten äh, auseinandersetzen musste und die dann wieder, weißt du, gehen lassen musste, wenn sie mir nicht gut taten. Aber das ist echt so der Tipp, den ich allen geben kann, so dieses, man macht sich so krass abhängig von anderer Leute Meinung. Und ich weiß doch genau in der Schulzeit, wenn ich jetzt zurückerinnere, was ich echt so an Gedanken verschwendet habe für irgendwelche Leute, was die über mich denken, die alle... In, einfach in meinem Leben jetzt gar also schon nachdem ich diese Schule verlassen habe direkt keine Rolle mehr gespielt haben am nächsten Tag weißt du und trotzdem hat es mich so gewurmt was die über mich denken wie die mich beurteilen so und und das ist einfach dann schön zu sehen wenn man so merkt irgendwann so wow ich habe mich nicht davon beeinflussen lassen oder weißt du langfristig habe ich mich irgendwie von den Sachen lösen können ne? das hast heißt ja natürlich Social Media da hast du so diese Meinungen noch mal mal 1000 ja das ist auch hart also ich poste auch nicht viel und ich nicht leidenschaftlich gerne oder so. Ich dann auch natürlich irgendwann mal auf die Kommentare ab und zu mal gucken und dann die 100... du bist ein Rap-Gott, du bist der krasseste, das ist einfach links rein, rechts, raus und dann da irgendwas einer. Kritisches. Oder so. Das ist einfach bei uns allen so. Das ist echt so die, ja. die Story of our life. Wir suchen einfach nach dem, nach dem Negativen und nach den Sachen, die uns irgendwie Grund geben. irgendwie bisschen aggro zu werden oder kämpfen zu wollen und so, da muss Gut, wenn man daraus Energie zieht? Ja, also ich, ich nicht mehr so viel auf jeden Fall. Ich merke immer, dass es mich eher dann... Also, dass es mir besser geht an Tagen, wo ich gar nicht poste, wo ich gar nicht gucke. So, ja. wissen Wer es geliked hat, ob jemand es geliked hat, was die geschrieben haben. Eigentlich ist das kein re realer Messwert für dein, für dein emotional Dasein, aber... Also sollte kein echter Messwert sein, aber ist es dann trotzdem zu oft, leider. Ja. Letzte Frage, bist du glücklich, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? Ähm, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich weiß, dass ich, wenn ich nicht glücklich bin, es trotzdem irgendwie eigentlich ändern könnte. So. Aber, aber wie gesagt, ich mag auch gerne ab und zu so ein bisschen struggeln und ich mag gerne hinterfragen und ich mag gerne nachdenken und äh, manchmal mag ich auch gerne ein bisschen so zynisch und schwarzseherisch sein und manchmal eben auch genau das Gegenteil. Also, und ich glaube, ich bin einfach glücklich, dass ich so einen Punkt erreicht habe, wo ich ziemlich genau mich selber kenne und auch obwohl ich es nicht immer in der Praxis anwende, eigentlich die Möglichkeit hätte, weißt du, mich in jeder Situation so irgendwie das Ding umzudrehen. So. Und das, das ist gut, wenn man so... Das schon mal erreicht hat. Also, es reicht mir eigentlich so als Anspruch. Ich weiß auch gar nicht. Ich hab, wie gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen so eine Aversion und, und Angst vor Pathos. So, deshalb wünsche ich, so ich wünsch es echt jedem, der so vor der Kamera einfach sagen kann: Ja, ich bin glücklich. Und, also, aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach Mensch. Ich glaube, das ja. ist irgendwie realer. In diesem Sinne, sehr schönes Schlusswort und vielen Dank, ja. dass du bei uns warst. Ja, super gerne. Gerne wieder.